Persönliche Daten in LibreOffice So können Sie Ihre persönlichen Daten eintragen. Wählen Sie im Menü Extras, Optionen, LibreOffice Benutzerdaten. Vorname und Nachname Voraussetzungen, zum Beispiel damit die letzte gespeicherte Cursorposition erhalten bleibt. Bei den persönlichen Daten muss dann zumindest der Vor- und Nachname eingetragen sein. Und setzen Sie ein Häkchen im Menü Dateieigenschaften allgemein Benutzerdaten verwenden. Änderungen der Daten werden erst nach einem Neustart von LibreOffice wirksam. Geben Sie Ihren Vornamen und Nachnamen ein. Die Initialen werden damit automatisch erstellt. Sie können sie aber auch überschreiben. Entscheiden Sie, ob Sie weitere persönliche Daten eintragen möchten.